Rumänien. Unberührte Natur und eine Freiheit, die seinesgleichen sucht. Rumänien ist das Land, in welches ich dich in dieser TET-Serie entführen werde. Dir freundliche und hilfsbereite Kultur näher bringe, mega leckeres Essen zeige und dich auf Offroad-Erlebnisse mitnehme, die jedes Enduro-Herz höher schlagen lässt. Also, auf geht's in den ersten Teil der TT Rumänien-Tour. Viel Spaß! Wegfahren, ja. Servus, Frankie, hi! Und los geht die Reise nach Rumänien. Wir fahren heute über Österreich nach Ungarn. Um schnell voranzukommen, fahren wir eine Teilstrecke über die Autobahn. Eine wundervolle Aussicht erwartet uns in Österreich. Jedoch ziehen die Wolken rasch zu und ein schweres Gewitter erwischt uns. Aber nach jedem Regen kommt auch die Sonne wieder. Und so sehen wir einen wundervollen Regenbogen, der sich vor uns auf der Straße aufspannt. Wir fahren tief in die Nacht hinein, bis wir endlich am Einstieg der TET Ungarn angekommen sind. Jedoch hat es wieder geregnet und in der Dunkelheit weigere ich mich am Hang des Einstieges einzubiegen. Wir kampieren 500 Meter weiter im Wald. Natürlich musste in der Nacht auch noch mein Zelt kaputt gehen, obwohl ich das noch nicht ein einziges Mal benutzt hatte. Also wurde die Hängematte ausgepackt und darin geschlafen. ca. 5 bis 10% Steigung, es ist total nass. Loser Schotter. Wir hören uns dann morgen wieder. Guten Morgen zusammen, das ist das was ich so liebe, reine Natur und die Geräusche der Natur. Wir haben nicht lange geschlafen, da wir heute ja noch so weit wie möglich über die tät nach Rumänien kommen wollen, also steigen wir direkt ein. Es beginnt mit einer sehr zerfurchten Auffahrt. Ja, Ähm, schafft hoch, die Löcher, aber geht, also schöner fester Boden, aber gestern mit dem Schlamm, da wäre wir nicht hochgekommen. Wie geht sehr matschig weiter. Aber auch das bekommen wir noch ohne Probleme hin. Der Weg führt auf eine Straße, an dem wir ein Mahnmal des Krieges besichtigen. PS. Dort gibt es auch einen Picknickplatz. Also so scheiße im Schlamm kann der Metzler gar nicht sein, oder? Wie gefällt's dir? Ja, gut, gut. Ich freue mich noch. Weiter geht es dann ab in den Wald, der noch sehr nass und rutschig ist. Hier fangen wir an, richtig zu arbeiten. <lacht> also wer hat den Kampf jetzt gewonnen? Ne? Okay. Ich hm. weiß Ja, das werden wir lange putzen. Okay. Also ich sollte euch wahrscheinlich hoffen, oder, Jungs? Du machst Fotos. No, wie, wie ihr wollt, oh, ich hab ein bisschen okay. Kraft. Ja, ich hab sie. Ja. Ja, da. okay. oh, das. das schafft ihr nicht so, ja. oder? Ah, ja. was, was, was oh, okay. den Lenker. ich nicht, Warte, halt. Okay, Was jetzt. Ich hab's. des Waldes wird eine neue Straße gebaut und die Tett Strecke ist bald nicht mehr benutzbar. Wir fahren auf dem vorbereiteten Weg durch den Schlamm Richtung der parallel gebauten Autobahn. 18 Knöpfe bis ABS raus. 18 Knöpfe bis ABS raus. 10 Knöpfe bis ABS aus. Ach ja, und nur für die Schlaumeier unter euch, die jetzt denken: Warum seid ihr denn nicht oben auf dem Kamm gefahren? Ja, der ist eineinhalb Meter über dem anderen Weg und geht einfach senkrecht nach oben. Puh, das war ganz schön anstrengend. Das alles hat uns fast zweieinhalb Stunden gekostet für gerade mal 30 Kilometer. Da wir heute Abend aber in Rumänien sein wollten, entscheiden wir uns wieder auf der Straße Schruppen zu gehen. Davor besprechen sich aber noch Volker und Kimi, wie sie offroad zusammen harmonieren. Äh, wenn ich so auf dich bin, ja. äh, also ich habe das schon hier im Weg, deswegen versuche ich auch meinen Kopf so ein bisschen. Ja, ja, ja, ja. Halt, halt das jetzt mal hier so, ja, so und da, so. Genau, so versuchen wir das jetzt gleich. Okay. Ja. dann musst du hier <lacht> auch. Hopp hopp hopp. Ja, nicht, versuchen, hier, hier an die Sitzbank rein. Aha. Sondern schön so locker offen. Okay. Ja, weil ich muss die Maschine auch unter mir so bewegen lassen. Und wenn du dann hinten so machst, muss ich dich mitbewegen. Dann, dann, kipp ich, dann, dann Ich versuche die Maschine zu kippen und du hast die Knie, da, das heißt ich muss dich mit rüberkippen. Ja? Voll die Kippung. Die Straßen sind soweit gut ausgebaut, jedoch zieht sich der Weg. Aber die Aussicht und der blaue Himmel sind einfach grandios. Am Nachbarsee des Balaton, dem Wilenzer See, hilft uns ein Chopperfahrer einen Campingplatz zu finden. Er fährt uns direkt zum Campingplatz. Dort unterhalten wir uns noch ein wenig mit ihm und bauen uns dann die Schlafmöglichkeiten auf. Ja. so ausgesehen, dass du hier 20 Sekunden bist und schon äh, am Freitag. Ja, natürlich. Na, das kann ich nicht tun. <lacht> No, nicht Kaffee, Wasser. <lacht> Ach, du heilige Fresse! Digger. Was willst du? Nix. Da! <lacht> Los, rein mit dir! Ein schweres Unwetter hat gestern Abend den Westen Ungarns heimgesucht. In wenigen Minuten überflutete sinnflutartiger Regen zahlreiche Straßen und ließ Keller mit Wasser volllaufen. Guten Morgen miteinander. Ich bin in der Nähe von Budapest äh Volker und seine Freundin schlafen noch. Die sitzen da hinten. Ja, und äh, ich bin hier, weil ähm ja, weil <lacht> weil ich zwei Bäume brauche. Das Zelt ist kaputt gegangen, gleich beim ersten Tag. Und äh ja, ansonsten macht's mega Spaß. Äh, schaut mal her, das schaut dann so aus. Ähm, der Reifenstapel, aber hier. Ansonsten ansonsten hat es geschifft in der Nacht. Ohne Ende. Ähm, war mega krass. Naja, dann bis bald. Fitti. Ciao. Wir packen uns zusammen. Es ist windig und nasskalt. Und so reiten wir Richtung Satomare in Rumänien. Volker führte seine Maschine wie ein römischer Legionär sogar. Um ca. 24 Uhr und im strömenden Regen sind wir in einem See angekommen, welcher der Volk erkannte. Jedoch gab es dort keine Bäume und so hatte ich keine Möglichkeit meine Hängematte irgendwo aufzuhängen. Und somit übernachtete ich auf einem Tisch einer Veranda am See. Da ich fast nicht geschlafen hatte und total durchgefroren war, suchten wir uns in Satomare eine Übernachtungsmöglichkeit. Volker und Kimi erforschten die Ortschaft, während ich mich aufs Rohr legte und mich erholte. kam nach und wir erforschten den glücklichen Friedhof. Hier gibt es Gräber mit Geschichten zum Anschauen und zum Lesen. Auf jeder Seite ist ein Bild und ein Text. Der eine zeigt, wie man sie gesehen hat, die Person, und die andere Seite, wie die Person verstarb. Eine Geschichte ging um ein Mädchen, das super lieb und immer jeden Sonntag in der Kirche war. Jeder hatte sie gern und hatte sie gemocht. Jedoch war sie die Dorfschlampe und so ist sie auch gestorben. Wir wanderten noch am Abend ein wenig herum. Kimi fütterte die Schafe an einem Haus. Die Hausbesitzerin, eine Frau und ihr Kind, begrüßten uns und fragten, ob wir mit hereinkommen würden. Ich habe leider nicht viel Filmmaterial, aber wir verbrachten den gesamten Abend bei Ihnen. Wir hatten viel Spaß. Sie zeigten uns ihren gesamten Bauernhof. Man gab uns von allem, was sie produzierten, zum Probieren. Es war super lecker. Wir aßen zu Abendbrot miteinander und lernten die gesamte Familie kennen. Es war so eine super Gastfreundschaft und ich danke dafür, dass ich das erleben dürfte. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns herzlich und fuhren weiter zum Einstieg der rumänischen TNT. Verabschiedet, Ja! ja. Bezogen ein sehr schönes, familienbetriebenes Hotel in der Nähe, da in diesem Bereich die berühmten Dragons sein sollen, die wirklich schwierig sind. Diese wollten wir nicht mit unserem gesamten Gepäck erkunden. Also abpacken und direkt mal antesten, wie es sich so fährt. In den nächsten Tagen soll es Sterntouren werden, die immer an dem Straßenpunkt wieder weitergehen soll, wo wir am Tag zuvor aufgehört haben. Die Videos, die ihr jetzt seht, schauen echt leicht aus, sind aber wirklich schwierig zu fahren. Ich ziehe immer wieder den Hut vor Volker, der diese gesamte Tour zu zweit und mit der fetten KTM gemeistert hat, also Hut ab. Sehr gut miteinander. Also ich laufe den, den, das Stück, was ich gerade gefahren bin, laufe ich jetzt wieder runter. Schaut mal her, das Ding ist, das geht bis zum Stiefelende, diese Tiefe. Das hast du überall und auch tiefer. Aber es ist ein bisschen verdächtig still. Normalerweise sollte da eigentlich mehr sein. Ich hab die falsche Spur erwischt. Ja, hab's gemerkt. Ich kenne die Stelle eigentlich. Aber ich setz sehr mich sehr mal geil. da drauf. Was? Ich setze mich mal da drauf. <lacht> Und los. Und hopp. So, warte, komm mal ein bisschen rüber. Okay, ich komm auf die Seite. Hältst du sie? Lass los, lass los, Kimi. Ja, so. Ah. Oh, so. Bist du zu mir? Okay. Okay. Ja. Hast du sie? Ja. Kimi, du musst auf der Seite stützen. Kommen. Also ja. nur wenn ich, wenn ich so ruhe, darüber zu kippen. Nicht drücken jetzt, sondern nur wenn sie zu Halten. dir kippt. Halten, Einfach nur so. Ja. Und ja. wenn sie zu dir kippt, dann einen Push nach zu ihm. Ja. Aber nur Push. Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, komm, komm, komm, komm, komm. Kacke, schaffst du. Komm, komm, komm, komm, komm. Sehr gut. Gas. Perfekt. Passt. Sehr gut. Gut gemacht. Ja. Okay, kann ich. Ja. Aber er ist aus. Ja. Na dann auf geht's. Das waren nun die ersten vier Tage. Du merkst, es wird einiges mehr noch kommen. Diese Tour ist so atemberaubend und auch anstrengend gewesen, dass ich mir sicher bin, wieder nach Rumänien zu reisen. Aber wir sind am Anfang der Tour und ab jetzt wird jeder Teil dem nächsten toppen. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Das sind so viele Follower schon auf meinem Kanal. Wir kratzen jetzt schon an der 2000er Abonnentenmarke. Das ist der Wahnsinn. Ich danke euch von Herzen, wirklich. Ich hoffe, ich kann euch die Gefühle, die ich bei solchen Touren immer wieder besitze, mitteilen und euch zeigen und euch geben. Das ist das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte euch zeigen, dass die Welt ein wundervoller Ort ist. Und es sehr viele gütige und tolle Menschen gibt, die man am Wegesrand trifft. Ich freue mich jetzt schon mit euch zusammen, den zweiten Teil zusammen erleben zu dürfen. Servus, euer Frankie. Hi Süße. Ja. <lacht> Hallo, Mr. Drone. <lacht> Mr. Drone. <lacht> <lacht> Mr. Bombast, Schwanz aus Plastik. <lacht>